Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier unten stehen geblieben. Im Untergrund. Doch warum sind hier überall Kartons und Boxen? Und Kissen oder was auch immer. Einen Top-Ether findet man hier hinter. So, wir, es ist ganz linear. Wir können hier nur einen ganz bestimmten Weg lang. Diese Treppe. Aber wer ist denn das da hinten? Da will ich hin. Uck, uck, uck. Ich kenne dich und dass mich in unserem Verstecken richtig vermöbel Boah, das ist aber ja richtig jemand richtig hacke ey. Den müssen wir erstmal schön das ganze Bier aus dem Magen hauen. Ja, äh, ich voll getrunken, weil ich ihn voll verprügelt habe irgendwann mal und ich kann mich immer dran erinnern, weil das so uninteressant war mit deinem schlechten Slimer und was hast du noch gehabt? Äh, ja, ja smok oh Smog, Smog Mog ist natürlich äh, ein starkes Pokémon. wenn es Finale ansetzt, bin ich tot. What did I just say? So ist das also! Huck, huck, huck. Das war grandios! Ich werde dich nicht vergessen! Ach oh Gott, Junge. Trink nicht so viel. So. Ich glaube, der Beleber war sogar jetzt gerade unnötig. Aber ich glaube, wir sind fertig. Nein! War nicht unnötig. Wie bist du so weit gekommen? Ich denke, es gibt keine andere Lösung, um dich loszuwerden. Er will mich besiegen! Nein! Wird er es schaffen? Leute, was denkt ihr? Wird das schaffen? Smogon! Was mache ich gegen Smogon, Leute? Oh mein Gott, was mache ich nur? Oh nein, es macht so viel Damage, Leute! Schlammbad! Schaut, ich bin tot. Fast. Schmeiß Schmeißen ab mit einem Spukball. Und er stirbt. Ach komm. Und noch ein Smogon. Vielleicht auch was Interessantes. Wäre ja viel zu cool. Volltreffer. Und Stats sinken. Leider könnte ich jetzt sterben, wenn er crittet. Tut aber nicht. Aber die Vergiftung! YOLO! <lacht> YOLO, einfach drauf. Ich hab sowieso gewonnen. Die Vergiftung ist egal. Wuhu! Level 33. Nice. Wurde mich los? Tja, wie was so aus. Oh, stimmt. Wenn man sich hier bewegt, dann... Äh, ja, dann, dann, dann, dann, ist das halt so. Ich habe jetzt da keine Lust. Ich glaube, wir sind fertig. Ähm... Dann hm, hm, hm, einfach mal da. Ist egal. So, aber wer bist du denn? Der Intendant! Wie? Was? Du willst mich retten? Danke! Der Radioturm! Was geschieht dort? Von die Rocket besetzt? Hier, nimm diesen Türöffner! Damit kannst du den Rollladen im S2 öffnen. Ich flehe dich an, uns zu helfen. Niemand weiß, was sie vorhaben, wenn sie erst Kontrolle über den Transmitter erlangen. Sie könnten sogar mit einem Spezialsignal alle Pokémon kontrollieren. Bitte hilf mir, du bist meine letzte Rettung. Bitte rette den Radioturm. Zehnjähriger Junge, der mich gerade aus der äh, aus äh, der Verbrecherbande gerettet hat. Und alle Pokémon in diesem Land. Ah, okay. Übertreibt man nicht. Uh. TM 35! Es ist. Trash! La, la la la la la la es ist trash. Oh, da stirbt jetzt jemand wegen Vergiftung. Du bist jetzt einfach einmal happy. Wenn ich tot Ripp. Uh, ein Münzamulett. Das ist ein sehr gutes Item für äh, Coins-Farmen. Auch ein Item, was ich sehr gerne. War das das hier? Oder ist das. Das ist hier, oder? Hier wahrscheinlich. So, auch ein Item, was sehr gut zu Melli passt, das gebe ich sie einfach mal. Ich meine, sie hat eine Münze auf dem Kopf zerstören. <lacht> so, aber warum ist die Melodie denn so glücklich? Wo sind wir hier? Hey, kleiner, du hältst uns auf. Wir arbeiten stets im Hintergrund, damit uns niemand sieht. Was? Sind wir denn hier? Wo arbeitet ihr denn hier? Ich verliere die Lust am Arbeiten, wenn mir jemand zusieht. Hey kleiner, zu Sorry? Können wir lang? Hm? Leute, wir sind hier unter dem Einkaufs-, äh, Einkaufszentrum von Dukatia City. Oha! Oha! Das Zeug am Boden ist Plunder! Nimm es dir, wenn du möchtest! das Zeug am Boden ist Plunder? Ist hier irgendwie unsichtbare Items oder, oder was meint Gott? Ich hier ist Wahrscheinlich meint er unsichtbare Items, aber ich bin schlecht äh, in unsichtbare Items suchen. Hä, Moment, wie komme ich denn da hoch? Ey, Bro, da bin ich hin. Wie kann ich das nicht wegschieben? Ey, mach Holo. Äh, Marshock, sorry. Maschok, hilf mir mal irgendwie. Kann ich anderweitig irgendwie. Hm? Irgendwie kommen wir da dran. Ich weiß aber nicht wie. Ich hab's vergessen. Wir werden es bestimmt noch rausfinden So, aber erstmal wird eingekauft. Wenn das Spiel mir erstmal einen halben E-Rap geben muss. So. Ich habe euch ja gesagt, mir fehlen die Bälle und das Trinken für die Pokies. Äh, ja, hol mir mal ein paar Superbälle. Wie viele kosten die? Ja brauchen auf jeden Fall welche, aber wahrscheinlich brauchen wir eher überbälle ich muss sparen. Hm. Beleber auf jeden Fall, gib her du, ganz ganz viel. Überheiler sind auch nicht schlecht, sondern der Rest bitte. Oh, der hat keine Heiltränke. Wer hat die denn dann? Eins oben? Hier? Hast du die Tränke? Aha, nein, du bist komplett falsch. Gucken wir mal auf die Liste. Aha, Kampfkollektion. Achso, das sagt nur jeweilig wo wir gerade sind. Das ist. Arznei! Das ist doch bestimmt. Dann ah, nicht. Dann bist du vielleicht. Ne, das ist Lotto hier, oder? Ne. Aha. Ich komme gerade nicht zurecht. Äh, was ist hier? Wir eine kleine Pause. Dachte Wir gönnen uns einfach mal ein paar Trä hier, Tränke am Automaten. Warum nicht? Ich finde sowieso gerade nichts Besseres. Äh, ding Dong. Okay, wie viel machen wir mal? Eine äh, Limonade. Ich muss kurz gucken. Wo ist denn das? Da. 80 kp 60 kp 50 uh -huh. mm -hmm. ich muss überlegen sich das ich komme einfach alles ein bisschen so zack dann auch nochmal okay haben die hier wirklich keine Tränke das ist traurig dann müssen wir wohl auf den nächsten auf die nächste Stadt warten, wenn wir da Tränke kaufen können. Aber dann ist das wohl so. Trainermarkt. Aber Trainermarkt? Kannst du denn vielleicht? Ah, ja, hätte ich mal mit der anderen Person geredet hier, ne? Super. Egal, ich habe noch ein bisschen Geld. Komm. Zack, am besten nochmal 10. Und die auch jetzt nicht mehr ausgehen bis zur nächsten Stadt. dann eine Stadt gibt es noch, die wir nicht erkundet haben. Und zwar die Stadt mit, der achten, mit dem 8. Norden. So, aber bevor wir das weiter können. t ist immer noch hier. Wie ihr sehen könnt. Ist immer noch da. Und da müssen wir erstmal was gegen tun. So. Schnell geheilt. Und damit gehen wir erstmal schnell zurück zum Radioturm. So, denn jetzt mit dem Türöffner können wir weiter. Das war nicht hier. Aber jetzt weiter oben. Hier. Hier nach rechts. Das ist jetzt möglich. ja yeah. Dies ist der schlitz für den Türöffner. Mike benutzt einen Türöffner. Warum hat sich der Rollladen geöffnet? Hast du etwas. Hast du etwas damit zu tun? Ähm, vielleicht. Willst du es vielleicht herausfinden? Ah, uh, radikal. Okay. Schon wieder Beiß-Contest. Zack, norm, norm, norm. Noch was? Smogon. Okay, also nein, nichts. Außer setzt. <lacht> wieder allein. Oh yes, ich lebe noch. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich bin erledigt! Oh ja. Was? Du bist an unseren Männern im Untergrund vorbeigekommen? Wie hast du das fertig gebracht? Äh, ich habe ein paar Attacken gesperrt und das war's. Das war ziemlich easy, ey, actually. actually. So, wir müssen aber den Supertrank am besten noch ganz oben tun. So, perfekt. Muss ich immer nach unten scrollen. So, nochmal, zack, perfekt. Okay, da unten ist nichts, okay. Dann wir nach oben. Mhm. Ah. Das Studio 2. Stopp! Ich bin als Team Rocket Festung bekannt! Keinen Schritt weiter! Aha, du bist also die Festung hier. Dann wollen wir dich doch mal kaputt schießen mit unserem Kanonen. Vorstand. Golbart! Krasse Fe oh, ja, vom Level her krasse Festung actually. Ich muss sagen, ich bin impressed vom Level. Aber du kannst trotzdem nichts. Hat es nicht bis sogar sehr effektiv. Äh, ich hab's vergessen. Ich hab's nicht gehört. Nee, ist normal, okay. Ja, das war's. Krasse Festung. Die Festung wurde gestürmt! Mhm. Du hast dir meinen Respekt verdient. Hier ist ein Tipp für dich. Es ist noch nicht zu spät. Noch kannst du umkehren. Äh, warum soll ich umkehren? Warum? Sind Pokémon nicht wirklich niedlich? Ich denke, meine Pokémon sind niedlich, nachdem ich sie. nachdem sie deine besiegt haben. Ja. Äh, das wird dann wohl heißen, dass deine Pokémon niemals niedlich sein können. Denn kannst du mich nicht besiegen. Oh, Rettern! Rettern können wir endlich mal sehen. Haben ein bisschen gedauert. Hi-Rettern. Und bei-Rettern. <lacht> Ach komm. Äh, oh, <lacht> Ja. Ähm, nur Pflanze, glaube ich. Nee, Gift auch. Gift auch. Müsste auch Gift sein. Ja, ist tot. Level ja, 34. Yay. Alright. Als nächstes. Äh, Wetter. Ja, ich habe mich zwar einmal über Rettung gefreut, aber das heißt nicht, dass ich jetzt kommen muss. Oh, wickel ist so nervig. Komm, besieg's einfach. Bye, bye. Und. Du flor Kein Bock auf das Gejammer hier von Biflor. Bye-bye! You are dead! Not big surprise. Okay! Und ich glaube damit haben mal alle besiegt. Oh nein, die sind absolut unnutz! Ich liebe mein hübsches Äußeres. Wer scherzt sich im Pokémon? Ja, okay. Hallo. Marty. Warum? Warum muss ich das über mich ergehen lassen? sie hilf mir! Ich glaube, Marty hat keine Lust. Wo oh, kann ich sehen, was als nächstes kommt in der Show? Cool. Kann ich in der nächsten Show dabei sein? Ich meine, ich bin ein sehr guter Pokémon-Trainer. So keinen Grund, mich nicht in der nächsten Show zu haben. Von daher. Zieht mal in Betracht. Hier meine Karte. Wir sehen uns, Baby. So, ab nach oben. Du, du, du. Mhm. Studio 1, hier ist wohl das äh, Ende. Ja, okay, zweimal. Du, du, du, du, du. Kleiner, kennst du mich noch aus dem Versteck in Mahagonia City? Mm, nö, ihr sind alle gleich aus. Äh, Damals habe ich verloren, aber diesmal wird mir das nicht passieren. <lacht> mhm, Diesmal wird's nicht passieren. Ach du bist das. Doch dich kenne ich. Oh Abok. Oh Hi. Oh Yeah. Endlich mal eine Challenge hier. Hat lange genug gedauert. Ja äh, Giftblick, glaube ich, wird dir nicht viel helfen. Nom. Ja, perfekt. <lacht> Geile Kombi. Und ach, Mist. Okay, aber das Ding kann nichts. Die AI ist zu dumm, mich anzugreifen. Bye bye. Oh, Gifflor! Woo! Woo! Woo! Woo! Ein Giflor, Leute. Gif Giflo ist ein sehr tolles Pokémon. Kann ich euch eigentlich alle nur fehlen, actually. Ist sehr, sehr gut. Ja. Auf jeden Fall. Äh, es ist nur nicht gut, wenn es gegen mich kämpft. <lacht> Lockduft. <lacht> er setzt nicht ernsthaft Lockduft ein. Ja, immer. Oh Gott, warum? Ist so dumm. Aber okay. Okay. You're going down, down, down, down, down. Nach unten. Nicht nach oben. Nein, nach unten. You're you're going down. Boy, boy. See you later. Du, du, du, du, du, du, du, du. Was hast du noch? Kramux Und nicht flug. Mhm. Hi Kramorks. Hey Giovanni! Ja, ja. Schon klar. So, hau ab. Nachtnebel. Oh, oh. Ouch. Oh, das macht viel. Überlebt's? Nope. Ah, ich will die Videos untergehen. Ah! Bye, bye. <lacht> Level 33. Ampiet. Ich merke jetzt, Amphi hat richtig viele KP. Das darf nicht wahr sein. Ich hab mich so angestrengt und denner verloren. ich halt richtig? Ein Knaps wie du weißt den Glamour von Team Rocket nicht zu schätzen. Eigentlich schade. Mir imponiert deine Stärke. So, ich vermute meine wir auch noch mal kämpfen. Morbid oh, eigentlich gut. Ähm, aber ich will vielleicht die Reihenfolge ändern. Machen wir daraus ein Piece of Cake. Lassen wir Red einfach mal antreten. Hallo! Oh! Du bist so weit gekommen? Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen die Radiostation zu annektieren und unser Rückkehr bekannt, mit, bekannt zu geben. Das sollte unseren Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren früheren Ruhm wieder, wieder erlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Du bist also die Wurzeln alles Übels. Apropos, äh, Wurzeln übels. Giovanni, der Boss von denen. Äh, ja, hat keinen Bock anscheinend auf die. Und ich glaube nicht, dass er äh, euch äh, hören wird, nachdem ich dich besiegt habe. Und dann haut ihr alle ab. Tschüss, tschüss. Und dann gibt's nie wieder Giovanni. Oh, war's dann? Und du bist da. Interessant, das Sprite von dem Ding. Aber gut, dass ich genau in dem Moment in Wasserpumpe reingetan habe. Das war nicht mal äh, geplant. So, bitte keine Finale-Einsätze. ne? Nein, no, nein, no, nein. No, Keiner Finale. Ey. Ich möchte nicht, habe im Finale das nicht, okay. Schau Oh, oh, oh, raufwacken, okay. Gut. Bye, bye. Oh, Hundemon ist ein gutes Pokémon. Sieht sehr aggressiv aus in den Sprite, finde. Warum oh, ich übrigens keinen in der bekommen? Oh, ich mache sehr viel Damage. Nein, es geht Leben. Nein, oh, Smog, oh, nö, es vergiftet mich doch nicht. Nein, komm, dauert Smog-Animenten so lange. Okay, ich bin nicht vergiftet. Yes, ich treffe und du bist hoffentlich da. Level 35. Alter. Er kann was. Aber Wasser-Pokémon sind äh, so oft in dieser Gen. Feuer-Pokémon können die nichts. Ja, Gen 4 sagt sich dann so. Ja, ja. Ähm. Feuer-Pokémon kennen wir nicht. Auf der starter. So, bye bye. Der ja, war wow, sie. Keiner. So dithiddi -dithiddi nein, der gibt mir Giovanni. Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Wie Giovanni werde ich Team Rocket hier und heute auflösen. Leb wohl. Yay! Mike, vielen Dank. Dein Wagemut hat alle Pokémon dieses Landes gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nimm dies. Oh, Silberfl Silberflügel. Früher stand genau hier in Dukatia City ein Turm, aber er war alt und baufällig. Also haben wir dort die Radiostation errichtet. Beim Abriss fanden wir dies auf der Spitze. Man sagt, riesige Pokémon flogen früher über Dukatia City. Vielleicht hat ein Pokémon diesen Gegenstand verloren. Ähnlich wie jenes, das bei den Strudelinseln nahe bei Anemonia City auftaucht. Okay, ich muss in mein Z Büro zurück. Bye, bye. Und damit haben wir den Radioturm gerettet. Woohoo! Und ab der nächsten Folge führen wir unser Abenteuer weiter. Oh, mein süßer Retter. Nimm dieses Zeichen, man. Danke. Rosa Band? Item -Tasse. Was? Was? Rosa Band? Was ist denn das? I wonder know what that is. Ja, ja, ich will wissen, was das ist. Dieser schmeiß ich jetzt eine Nix. Treffe weg. Gib her, du Olle. Ich will wissen, was das ist. Ich will ein Rosa Band. Was wird das nur können? Für Pokémon mit Normalattacken attacken ist das genau das Richtige. Ah, Normalattacken, sagst du? Mhm. So, so. TM11 bekommt man hier noch. Sonnentag.